Hi, mein Name ist Ann-Kathrin von Meistermarke für Handwerks- und Baubranche und heute erkläre ich Ihnen, was es mit dem Unternehmenstyp auf sich hat und warum es gut ist, zu wissen, welcher Unternehmenstyp man überhaupt ist. Wir sind nicht alle gleich, doch wir sehen meistens alle so aus. Wenn wir mal bei Google suchen nach Dachdeckerei-Logo, dann sehen wir diese ja, grobe Auswahl und noch viele mehr davon und denken uns, naja, Dachdecker müssen scheinbar alle schwarz und rot sein. Ähm, warum das so ist, das frage ich mich auch. Denn ähm, man muss ganz klar sagen, Unternehmen sind auch wie Personen zu behandeln. Und jedes, jede Person ist unterschiedlich und so ist es auch bei Unternehmen. Sicherlich hat jedes dieser Betriebe einen ganz eigenen Geschäftsführer, die unterschiedlich ticken. Der eine ist vielleicht mehr der Pionier, mehr der Kreative oder auch der super Bodenständiger. Und ähm, alle haben ein anderes Wertebewusstsein und eine andere Sprache. Aber das wird aus der Darstellung, aus der Markendarstellung der meisten Betriebe überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, potenzielle Mitarbeiter und Fachkräfte können überhaupt nicht sagen, welche Werte hier von diesen Firmen vermittelt werden. Welcher Typ erwartet mich da? Entspricht diese Firma, die dort auftritt, überhaupt meinen Werten? Das heißt, ein neuer Mitarbeiter kann sich überhaupt nicht identifizieren. Und das ist das Schwierige in der heutigen Zeit und genau damit können Sie den Mitarbeitermangel bekämpfen, indem Sie ganz genau wissen, wer Sie sind, wie Sie ticken und das auch nach außen ausstrahlen und kommunizieren. Aus einer Studie vom Handwerkermagazin wurden über 430 Teilnehmer befragt im Alter von 15 bis 55 Jahren, was ihnen so wichtig ist an ihrem Betrieb, an ihrer Arbeit. Eine Frage davon war, was ist dir besonders wichtig an der Arbeit? Und hier sagten über 93% Prozent Spaß und gute Kollegen, neben das Gefühl, meine Arbeit ist wichtig und abwechslungsreiche Projekte. Das heißt, dieses wie ein Hamsterrad. Wenn Sie einen Betrieb haben, der richtig als Marke fungiert, dann haben Sie ein Wertbewusstsein, dass Sie nach außen leben und verkörpern und nach innen kommunizieren. Das heißt, darauf können sich Kunden verlassen, darauf können sich Mitarbeiter verlassen. Kunden ganz gezielt werden angesprochen, die genau ihren Werten entsprechen, die sich von ihnen angezogen fühlen. Wenn Sie Kunden haben, die genau ihre Sprache sprechen, dann ist das Risiko für Konflikte und Probleme viel geringer, als wenn Sie Kunden bedienen, mit denen Sie überhaupt nicht auf einer Wellenlänge sind. Und so ist es auch mit Mitarbeitern. Wenn Sie Mitarbeiter gezielt ansprechen, in ihrer Tonalität und in ihrer Sprache und so sind, wie sie sind, ihre Werte verkörpern, dann sprechen Sie auch genau die Mitarbeiter an, die diese Werte ebenfalls verkörpern. Und das sind meist die Mitarbeiter, die sehr, sehr lange bei Ihnen im Unternehmen bleiben, weil sie einfach Freude an ihrem Job haben, weil sie sich da ganz genau zu Hause fühlen. Wissen, wer man ist. Ein großes schwedisches Möbelhaus hat echt einen super schönen Designauftritt, muss man so sagen. Hat aber auch eine ganz klare Sprache, weiß genau, wer die Zielgruppe ist, eher im unteren Preissegment. Ist sehr designaffin, sehr pionierbehaftet. Hingegen rechts ein Beispiel von einem Schreinermeisterbetrieb hier aus dem Ort, hat eine ganz andere Zielgruppe. Eher höherpreisig Holzunikate, alles aus Meisterhand über eine kleine Werkstatt. Klar hängt da ein ganz anderes Preisschild dran und ist auch eine ganz andere Qualität. Daher würde es überhaupt keinen Sinn machen, wenn der Schreinermeister anfangen würde, das ähm, Auftreten und die Kommunikation von einem großen Möbelhaushersteller ähm, zu kopieren, weil man damit eine ganz andere Zielgruppe anspricht die ihm überhaupt nicht gerecht wird und mit dem er, über die er sich fürchterlich ärgern würde ständig. Und so ist es auch mit den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die in dem Möbelhaus arbeiten, sind ganz andere, wie der Schreinermeister braucht. Und daher ist es super wichtig zu wissen, wer man ist und wie man auftritt und welcher Typ man ist. Wissen, wer man ist. Erinnern wir uns nochmal zurück so an unsere 20er, Mitte 20er Jahre ähm, unterwegs auf der Suche nach der großen Liebe. Und da gibt es sicherlich bei jedem vielleicht im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, irgendwo im Umfeld, einen Typ, dem man so etwas hinterher zu hechten vermochte. Ein Typ, der sehr charmant war, der ähm, wirklich gut ankam, der immer gut drauf war, der nur die ähm, nettesten Mädels oder Jungs abbekam. Ein Typ, der ein Pionier ist so wie dieser hier, ein kreativer, ein lebenslustiger, ein offener Typ, ähm, perfektionistisch in seiner Art und Weise, aber doch sehr, sehr charmant. Und dem versuchte man hinterher zu hechten und versuchte ihn irgendwie so ein bisschen zu spiegeln. Das Problem an der Geschichte ist nur, wir sind eigentlich eher so der bodenständige, der traditionelle, ein bisschen ruhigere, konservative, nachhaltige Typ, und werden dem anderen gar nicht gerecht. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, der ein oder andere zu sein, dann ist es einfach nur der Schein. Und der Schein trügt. Und irgendwann können wir diesen Schein einfach nicht mehr aufrechterhalten. Das geht für eine gewisse Zeit, aber das geht nicht auf lange Sicht. Und irgendwann ist jemand unzufrieden. Entweder sind Sie unzufrieden, weil Sie die falschen Kunden und die falschen Mitarbeiter ansprechen und beschäftigen, oder Ihr Kunde ist super unzufrieden über Sie und schreibt Ihnen schlechte Bewertungen, weil er einfach auch nicht Ihre Sprache spricht. Oder die Mitarbeiter geben ganz schlechte Bewertungen über Sie ab, weil Sie einfach auch nicht dem Typ der Mitarbeiter entsprechen. Und das ist ein Problem, das man sich bewusst sein muss. Man muss sich so nach außen geben und so sein, wie man ist. Wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Nur muss man dann auch dazu stehen und so sein, wie man ist. Und dann spricht man genau die richtigen Leute an, die richtigen Fachkräfte, die richtigen Mitarbeiter für ein Team, das irre viel Spaß und Freude bei der Arbeit hat und für richtig gute Kunden, mit denen man kaum Probleme hat und man nicht mehr diskutieren muss. Das heißt, zurückzukommen nochmal auf unsere Dachdeckersammlung hier an Logos, können Sie auch gerne bei Google selbst mal eingeben, Logo, Dachdeckerei oder geben es auch gerne mal für Ihre Sparte an. Ist sehr interessant zu sehen, wie alle so gleich aussehen. Farbe, Form und Schrift kommuniziert immer. Alle, alle Medien, egal was. Die Farbe, die Form, die Schrift, die Bilder, die Tonalität, die Sprache, die Stellenanzeige, der Baustellenbanner, das Auto, die Arbeitskleidung, alles. Alles kommuniziert im Bruchteil einer Sekunde. Im Bruchteil einer Sekunde kann unser Unterbewusstsein sofort analysieren, wer wir sind und wie wir diesen Menschen einzuschätzen haben. Und wenn wir das hier anschauen, da muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich bei allen sagen, hm, alles so 15 Betriebe. Da ist, glaube ich, kein Betrieb bei, der extreme, was heißt extrem, aber der sehr, sehr viel Wert auf Hochwertigkeit legt. Auf Professionalität, weil man auf Anhieb sieht, es ist ein gut gemachtes, professionelles, ausgewogenes Logo. Alle sind aus meiner Sicht vermutlich selbst gemacht als Logo und das spiegelt überhaupt nicht dieses Qualitätsbewusstsein wider. Sicherlich würden all diese Dachdeckereien von sich behaupten, dass sie eine hohe Qualität an den Tag legen. Aber das ist auch super wichtig, das auch nach außen, in Farbe, Form und Schrift, Wortfall, Bildsprache und auch in Aussagen, so zu kommunizieren. Der Betrieb ist also als Person zu sehen und Personen sind Typen. Welcher Typ sind Sie? Wie finden wir das heraus? Wofür stehen Sie? In meiner Analyse arbeite ich mit sechs Bereichen, in die sich jeder einsortieren lässt. Da gibt es den Bereich Sicherheit und Komfort, mehr so die Qualitätsführer, Bodenständigen. Dann gibt es die Zugehörigkeit, die Serviceführer, mehr so die Nachhaltigen. Wachstum, Imageführer, Design und Innovation. Abwechslung und Vielfalt, mehr die Pioniere, die Richtungsweisenden. Bedeutung, Wachstum. Perfektionismus, Kostenführer mit Beitrag leisten, Fachexperten und Serviceleute. Durch diese sechs Bereiche ziehen sich zwölf Typen. Im Grunde das, was ich gerade schon erwähnt habe. Also vom Bodenständig zum Pionier, die Eroberer, Service, herzlich, nachhaltig, Tradition, Experte, Perfekten. Wo würden Sie sich einordnen? Auf dem ersten Blick sagt man vielleicht, ach ja, ich als Kreative bin natürlich designaffin. Der Schreinermeister von vorhin würde sofort sagen, ja, wir sind traditionell und bodenständig. Aber sind sie das wirklich oder wollen sie nur so sein? Das ist ja die Frage. Im zweiten Schritt meiner Analyse und meiner Strategieentwicklung gehe ich dann hin und ermittle über 24 Wertepaare, wer sie eigentlich sind. Das heißt, über eine digitale Abfrage können wir abfragen, sind sie eher spontan oder sind sie eher überlegt? Wo ordnen sie sich ein? Sind sie eher locker oder diszipliniert? Wo ordnen sie sich ein? Sind sie vielseitig, spezialisiert? Wo stehen sie hier? Und das geht so weiter mit 24 solcher Paare. Und dann können wir daraus nämlich eine Analyse ziehen und sehen ganz genau, wo sind sie denn verortet? auf diesem Chart. Jedes dieser Wertepaare hat eine Position auf diesem Rad. Und je nachdem wie Sie dann sich zugehörig fühlen zu einem Adjektiv, können wir ganz klar sehen, wo sind Sie denn verankert hier. Also mehr Mehrbereich, Pionier, Innovation, etwas nachhaltig, aber auch doch sehr perfekt. Konkurrenzwerte sind überhaupt nicht schlecht, bieten eine sehr gute Spannung. Vielleicht sind Sie im Bereich, im Bereich ähm, der Bürotätigkeit sehr nachhaltig oder auch im Umgang mit Ihren Ressourcen, im Umgang mit Ihrer ähm, Fahrzeugflotte. Aber Sie sind vielleicht der absolute Pionier und Innovationsführer im Bereich Ihres Produktes. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Es kann eine wirklich sehr spannende Kommunikation sein über zwei differenzierende Wertepaare. Das heißt, wenn nun der innovative, designer, perfekte Typ so sein möchte wie der herzliche, nachhaltige, bodenständige Typ, dann führt das zu einer Spannung und führt zu einem Problem. Und er hier wird niemals diese Ausstrahlung und diese Verkaufskraft haben wie er hier und er hier würde ganz falsche Kunden und ganz falsche Mitarbeiter anziehen, wenn er sich so geben würde wie er. Denn wenn der Perfekte, der, der Perfektionist, der Designgetriebene, der totale kreative Chaot sich so klein würde und so rausgeben würde wie er hier und er würde nur Mitarbeiter anziehen, die so bodenständig und nachhaltig und ähm, ganz traditionell sind, da würde er hier überhaupt nicht mit klarkommen. Die würde er wahrscheinlich reihenweise wieder entlassen, weil es nicht funktionieren würde. Man spricht nicht die gleiche Sprache. 100% Top-Mitarbeiter erreichen, anziehen und natürlich auch langfristig halten, weil das ist nämlich auch mein oberstes Ziel. Ich Möchte nicht, dass Sie Mitarbeiter generieren, die Sie nach drei Monaten wieder entlassen möchten. Ich möchte, dass Sie ein gesundes Team aufbauen, mit dem Sie langfristig und über viele Jahre hinweg zusammenarbeiten. Dafür müssen wir den Unternehmenstyp definieren, ihre Werte festlegen, ihr Aussehen anpassen und die Kultur auch nach innen leben und nach außen verkörpern. Das heißt, meine Erfolgsformel für Handwerksbetriebe im ersten Schritt gibt es eine Analyse, ein Status Quo, eine Abfrage. Wo sind Sie überhaupt? Welche Werte sind Sie? Wo würden Sie sich verorten? Gefolgt von einer Strategie, das Ziel, wo wollen Sie hin? Und eine Identität, wer sind Sie eigentlich? Was sind Ihre Werte? Welcher Unternehmenstyp sind Sie? Und dieses Ganze hier biete ich an in einem zweitägigen Workshop, dem Meisterkurs indem Sie ganz genau danach wissen, wer Sie sind und wie Sie nach außen treten müssen und wen Sie ansprechen müssen. Gefolgt von natürlich dem Design. Wie sehe ich aus? Wie ist das Design für diese Identität? Wenn das schon super interessant für Sie klingt, dann würde ich Ihnen gerne mein Handbuch ans Herz legen. Das Handbuch finden Sie auf meiner Webseite, können Sie anfragen. Für einen ganz kleinen Preis für 11,58 Euro, das sind gerade mal die Versandkosten und die Produktionskosten für dieses Buch, Fragen Sie es gerne an und ich schicke es Ihnen zu. Dann können Sie sich da gerne drin einlesen. Wenn wir all das festgesetzt haben, diesen Workshop gemacht haben, wir wissen ganz genau, was Ihre Werte sind, wie Sie verankert sind, was Sie für ein Typ sind und wir wissen auch genau, welches Design wir sprechen möchten, dann können wir Sie als Meistermarke positionieren. Meistermarke positionieren. Was heißt das? Das heißt, wir arbeiten längerfristig zusammen. Das ist kein Ad-hoc-Prinzip. Das geht nicht von jetzt auf morgen. Das geht mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und wenn wir das integrieren, dann sagen Sie dem Mitarbeitermangel ade, weil Sie genau die Mitarbeiter und Fachkräfte anziehen, die Sie immer haben möchten und sich auch die Top-Mitarbeiter genau von Ihnen angesprochen fühlen, Sie brauchen dafür keine bezahlten Werbeanzeigen, das verspreche ich Ihnen. Sie sind präsent und bekannt, eben nicht nur bei Mitarbeitern und Fachkräften, sondern auch bei super guten Traumkunden. Sie haben ein Team, das mit Spaß und Freude bei der Arbeit ist, und zwar täglich, und Sie haben wertschätzende Traumkunden, die nicht mehr diskutieren und nicht mehr verhandeln um jeden Cent. Wenn das jetzt nicht super verlockend klingt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also. Ich würde Ihnen anbieten, gehen Sie auf meine Webseite. Unten steht auch nochmal der Link zu meinen Kontaktdaten. Vereinbaren Sie doch einfach ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Dann telefonieren wir 15 Minuten zusammen. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen und wir sehen danach, ob wir überhaupt zusammenpassen. Ob wir vom Wertetypus her überhaupt miteinander kommunizieren können. Denn auch das ist wichtig. Ich kann nicht mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten, mit dem ich nicht auf einer Wellenlänge bin. Denn dann haben wir nur Krach miteinander und das wollen wir beide nicht. Um Ihnen dann und auch mir nicht die Zeit zu stehen, vereinbaren wir dann einen weiteren Telefontermin, in dem wir dann nochmal genauer eingehen. 30 Minuten reden wir dann nochmal über alles. Ich habe eine Riesenliste an Fragen für Sie aufgebaut, in dem wir dann schon sehr konkret auf Ihr Unternehmen eingehen, auf Ihre Schwächen, auf Ihre Probleme, auf Sachen, auf Mitarbeitermangel, auf allerlei mögliche Fragen, damit ich Sie optimal beraten kann. Und danach können wir genau sagen, kann ich Ihnen helfen mit der Meistermarke oder macht es keinen Sinn? Wenn es dann Sinn macht, komme ich gerne bei Ihnen vorbei und dann stelle ich Ihnen die Meistermarke nochmal ganz präzise vor. Das heißt, in einer Präsentation gehen wir alles Schritt für Schritt nochmal durch. Was genau machen wir? Und dann können wir genau darüber entscheiden, was für Sie der optimale Weg ist. Was für Sie das optimale Budget ist, um die größten Probleme, die Sie im Unternehmen haben, anzugreifen. Hier nochmal mein Handbuch, was ich Ihnen nochmals ans Herz legen möchte. Gehen Sie gerne, wie gesagt, auf meine Webseite, da können Sie das Handbuch bestellen. Das Handbuch umfasst über 100 Seiten. Es umfasst die Analyse und die Strategie, das heißt auch zum Beispiel Unternehmenstypdefinition. Es umfasst die Identität und das Design. Es sind ganz viele Checklisten vorhanden und auch Beispiele, wie Sie was machen können und wie Sie, ja, Sie, wie Sie sich quasi selbst zur Meistermarke führen. Ich selbst möchte mich noch mal kurz vorstellen, ich bin ann Dahlhaus, komme aus einer Schreinermeisterfamilie und habe mich darauf spezialisiert, Handwerksbetriebe und auch Betriebe der Baubranche hin zur Arbeitgebermarke zu führen. Eben ohne bezahlte Werbeanzeigen Mitarbeiter zu generieren und auch Aufträge zu gewinnen, die genau zu ihnen passen, um sie als langfristig erfolgreiches Unternehmen am Markt zu positionieren. Ja, ich freue mich darauf, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen, wenn Sie auf meine Webseite gehen, stellen Sie mir einen Termin an, da ist ein Online-Terminkalender und ähm, schauen Sie einfach, wann es Ihnen am besten passt und wir reden miteinander. Ich freue mich auf Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.